Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Going Medieval. Ich habe uns jetzt hier schon mal ein bisschen weiter angezeichnet. Hinten Wände dran. Und oben Dach drüber. An dem Gebäude auch. Und hier habe ich überall Erdblöcke gemacht, dass sie die mal anbauen. Immer da, wo sie hier Pflanzen ernten müssen, habe ich einen freigelassen sonst kommen sie da wieder nicht dran den Weg ist hier schon zum zweiten Gebäude gezogen hier fehlt dann noch das Dach da ich noch nicht weiß ob wir es so längs machen oder quer aber ich denke wir machen das vielleicht längs lassen wir mal laufen, die schlafen wir ja gerade hier hatte ich gedacht, ist unser erster Laden. Das ist oben. Ich habe da einen Weidezaun drum gestellt. Unten ist noch nichts drin. Das war vielleicht... Hier einen Waffenladen draus machen. Unten stellen wir... Figuren auf und Schilde und so. Waffenstände und alles. Wir haben ja hier... Schmiede haben wir. Ah, haben wir gar nicht. Holzwaffen. Bogenbauer, Holzarbeiten. Was ist denn... nicht noch ein Waffenmacher. Oh, so, wir können jetzt auch Spiegel herstellen. Altkolben, Schwerter. Ego. Momentan sparen wir aber erstmal auf die Möbel. natürlich auch verpackte Mahlzeiten erstmal freischalten dann können wir hier auf verpackte Mahlzeiten umstellen Kein Johannisbeere, keine Gerste und kein Honig rein. weg. Achso, nicht Gerste und Johannisbeeren machen wir Alkohol. raus Holz raus und es beim Gersten so hier kommen verpackte Mahlzeiten hin Stoff lagern war... Ja, wo lager wir Stoff? Ah, der ist hier. Also nicht weit von der Küche entfernt. So. Warum liegt denn hier Sommerkleidung? Lag hier einfach Kleidung rum. Aber es gab doch einen Waffenschmied, oder nicht? Nee, Platz. nur die beiden Holz und Bogen? Holzwaffen und Bogenbauer. Ja, dann machen wir da jetzt einfach die Nähstube draus. Kein Holz. Hier stehen ja gerade Bäume. Alles abgeholzt. Hier ist ein Baum. Außenbaum. Blasenbäume. könnten ja auch ein Feld mit Bäumen anlegen. Ich habe übrigens vergessen Kräutersamen von dem Händler zu kaufen. können keine Kräuter anbauen. So. Gerste ist verrottet auf unserem. Wo denn? Gerste hier verrottet, oder? Unten? Ich kann die unten verrotten? Ah, kein Fußboden. Wir haben auch ein bisschen sehr viel Gerste, also einfach Balken einziehen und hier noch mehr Gerste einlagern. Johannisbeeren haben wir auch ohne Ende. Honig haben wir ein bisschen. Bienenwachs haben wir ein bisschen. Ich hoffe, die kommen im Winter hinterher mit Fruchtsaft ist Honigwein geworden. Ja, das war schon mal gut. Honigwein. Oberwein. Dubioser Fusel. Das wird jetzt immerhin schön von unseren Hunden nach unten gebracht. So, ich habe die Samen alle hier hingelegt, die wir nicht benötigen. Die einzigen halt, die wir noch benötigen, sind die Reutter-Samen. So. Und ich bin zum Entschluss gekommen, wir machen den Turm 3 hoch. Müssen dann nur sehen, ob wir den Bogen hier unten lassen oder ob wir den lieber nach oben machen. Obwohl nach oben ja schicker aussieht, ne? Aber die können den nur von hier innen bauen. Das heißt, wir müssen eine Holztreppe. Hier hinsetzen und dann noch eine zweite und holzboden weil eine treppe dann sind sie auf der etage wir können von unten wenn sie daneben stehen das wollen wir testen jetzt kommt ein händler das ist sehr gut Der kann sich auch gerne mal beeilen, wenn er möchte. So, Intellekt 33, den nehmen wir noch erstmal. Da gehen wir mit dem Handeln. Wir brauchen Kräutersamen. Was ist das denn? Hey. So. Ahorn, Birke, Gerste, grober Wein, Heilpaket, Honig. Kräuter, das ist jetzt schlecht, wir brauchen Kräutersamen. Das ist ja jetzt ärgerlich. Möchte der vielleicht Johannes-Bern haben? Davon haben wir zu viele. So, kann alle haben. Um. Krass, gab zwei Ausrichtungen. Ja, ist schon wieder verrottet. Naja, da liegt jetzt auch noch kein Fußboden drin. Warum ist denn das verrottet? Ja, Bodentyp, okay. Ich habe vergessen, hier in den Raum den Boden einzuziehen, weil das ja nur eine Lagerfläche ist. Hier im Boden drunter. Ja, ne? Ein Steinboden, so wie es aussieht. So, dann kommt hier halt noch mehr Gerste hin. Gut, dann geht es jetzt hier vorne weiter, wo die natürlich nichts machen. Oh nein. Wie hat er das geschafft? Er hat sich schon wieder eingebuddelt. Eigentlich bin dass ich ausgegangen, dass sie das von oben machen. Nicht sein Ernst. Was steht da? Wildschwein. So. Ist noch irgendeiner eingebuddelt? Doch gar nicht. Wie viel Lehm haben wir? 2400 Lehm. 1900 Leben Ziegel. Und dann kommt hier noch eine Ebene weg und dann wird die wieder aufgefüllt. Dann können wir hier den Weg auch fertig machen. So. Ist hier irgendwo schon ein Dach drauf? So. Das ist ja cool, dass man das jetzt anpassen kann. Was ist das denn? Das sieht ja schick aus. So. So. Das sieht mir aus wie eine Post, ne? So ein altes Postgebäude. Machen wir mal so. Weil schön wäre, wenn wir da jetzt Schlafzimmer einrichten könnten. Haben wir denn noch genug Erde? Ja. Das reicht noch. Also ich habe jetzt überlegt, anstatt eine Brücke, wir füllen das kleine bisschen hier einfach mit Erde auf. Und zwar hier noch nicht weiterbauen aber naja so hier sind die nähplätze Dann stellen wir da jetzt ein regal rein für den stoff Ist kein Fenster oder Das ist ein Fenster. Also hier hin. Dann können Sie das also bauen. Ins gebaut ist kopieren wir das und verteilen hier oben ein paar. Versehentlich okay. Pause gedrückt. Und danach kommen hier unten noch vereinzelt welche hin. Und Waffenständer. Und Rüstungsständer. Also nur die Rüstungsständer und ein paar Regale. Da kann auch unsere Sommer- und Winterkleidung hängen. So, da ist ein Fenster. Dann lassen wir einen frei. So, und wenn sie das gebaut haben, stellen wir es ein und kopieren das auch. es hat sich wieder einer eingebaut? Nein. Nötigter Alkohol, Komfort. Wie, warum ist denn jetzt alles... Der Unterhaltung bedürftig. Hä? Haben wir doch hier alles? Ach, geht das nicht, weil die... Aber die gehen noch beten. Wenderücken zusammen, was ist das für einer? Also Religion, gut Angenehme Umgebung Aß an einem Tisch Ein ständiges Mahl gegessen Und ging Er schöpft erschöpft So also mit der Nacht gehe schlafen, ey Hässliche Ausstattung. Ja, sind ja gerade dabei. Gut, das haben einige jetzt von denen. Was ist mit ihm los? Ich habe doch hier Backgammon-Tische. Oh, da reichen zwei nicht. Ausgehungert. Will er mich verarschen? Na ja gut, es kocht auch keine Sau, ne? Ups. So. Und hier darf doch Nahrung rein. Wir haben keine Mahlzeiten, ne? Wir stellen mal zwei wieder um auf normale Mahlzeiten. bevor wir haben so viele Johannisbeeren, kann er uns alles mit reinpacken. Nur den Honig nicht. So. machen wir das hier auch Bei dem sehr durstig. Wir müssen hier einmal Alkohol lagern. So. Und sollte jetzt hier immer und Schnaps und so gelagert sein. Und der Rest müsste unten sein. Ja, wo ist er denn? Wo oh, nicht war? Wieso denn? Fertig? Wir ne, haben sie nicht. Wird ja gar nichts gebaut. Ne, der Fußboden ist gar nicht gebaut. Was machen die denn den ganzen Tag? auch nichts gebaut oh, einfach alles abholzen hier Steht nur rum oder wie? Wo soll jetzt? Weil der Hund ist weg, gut. Also, da kommen die aber hin. Was machen die denn den ganzen Tag? Wir so. Also. Wir müssen jetzt einmal kurz gucken, was besser aussieht. So. Wenn ihr so zur Stadt reinkommst. Ja, oben schon besser. Ja, komischerweise wird angezeigt, die können es bauen. Ja, wie geht das denn? wenn die meinen, das kann gebaut werden von da ohne eine Konstruktion schön wär's stehen jetzt die Nähplätze nee, stehen immer noch nicht kein Holz nicht sein Ernst viel schlimmer wie am Heubis zum Abwinken Neuer Händler. Vielleicht haben wir da dann Glück. Oh, uh, der kommt von der Seite. Okay. Intellekt 34. Gut, okay, mit dem Handeln. Müssen wir jetzt einfach mal abwarten, bis die hier was machen. Läuft zwar auf dreifacher Geschwindigkeit, aber... Jetzt, die will mich doch verarschen. Ja, jetzt, wir handeln, ey. Rottensamen, Herrgott, wir brauchen Kräutersamen. Wir haben auch keine Winterkleidung, ist gleich Winter. Ob man das einstellt, oder pengen, ne? Ja, ein Hund und ein Huhn. Abkaufen. Wir haben 18.000 Heu. So also, viel kann er nicht tragen. Neue Hunde her. Ja. Katzen können wir erstmal... nee, die Kuh nicht. Die Katze können wir zum Haustier machen, dann können die hier Ungezieferkram machen. Den Esel auch. haben wir hier noch einen Hund. Oh, zwei haben keinen Hund. Jetzt muss ich mir die raussuchen oder... So. Jetzt haben sie einen Hund. Transportiert auch keiner mal die Schlachtbank hier hin. Achso, 28% reif erst. 19% Weil wir haben irgendwie viel zu wenig viel zu viel von allem Aber drei Bären gibt nur einen Strauch. Der hier gibt sieben Es also sind zwei Felder doch schon gut. Das hier, Gerste. Das hier, Gerste. Hm, Gerste. Für Gerste braucht man nun gar nicht. paar Bäume weg, was machen die den ganzen Tag? Oh nein, wir haben sie da ist nicht deren Ernst, wenn man die nicht den ganzen Tag beaufsichtigt. Ach nee, kacke. das denn gemacht? Kann nicht wahr sein. Muss ich dem jetzt eine scheiß Treppe bauen, nur weil er unfähig ist. Jetzt müsste nur noch einer die Treppe bauen. Ein Wunder, dass der so genervt ist. Vielleicht mal baut keiner, oder? So, also, oh, da kommt er. Echt jetzt? Ich baue ihm. Na, no. mich farschen. Ist der da hochgeglitscht? Ja, weil die können das von oben bauen. Keine Ahnung, wie das mal hinkriegen, sich da einzubuddeln. wahr sein. Das war wenigstens, warum es so langsam voranging. Also die muss man den ganzen Tag beaufsichtigen, wie kleine Kinder. für dich umsonst gebaut so machen an Sachen da. Immerhin haben wir jetzt angeblich genug Holz. Katze Hades ist gestorben. Super. Gerade wo wir so trainieren wollten. Naja. Bisschen ärgerlich, dass er so viel Heu abwirft. Ich überhaupt nichts anfangen. Ja doch, hier für die Qualitätsbetten brauchen wir Heu. Ja, wenn wir die Qualitätsbetten... Haben wir da noch gar nicht freigeschaltet. Ach so. Ah. Das sind die Tische so können wir da unten wenigstens in welche Richtung so also wir haben jetzt Qualitätstische auch nicht Qualitätstisch. Ah, ein hinstellen. In die Tür. Hm, nee. Da ist ein Fenster. das anders warte wenn das oben nur für Mitarbeiter ist oder stellen wir denn die Treppe oh. stellen wir die Treppe dahin Und das wird entfernt. Wir haben kein Holz, weil keine Ahnung, wofür wird das benutzt. Hier ist überall ja Holz ausgeschaltet. So, wofür benutzen die das ganze Holz? Material. Wir haben 1800 Holz. Wieso sagt er, wir haben kein Holz? Aber wo liegt es? Also er zeigt 899 Holz an. Auf zwei Haufen. Er gibt gar keinen Sinn. Wieso näht eigentlich keiner? Cool, war bei Kammer eingestellt. Auto speichern. Um nee, wie haben sie denn das jetzt? Liegt die auf der Treppe oder hinter der Treppe? Nee, echt jetzt wie sie da hingekommen. Da wurde doch gar nichts. Wie ist die denn da hingekommen? Wie hat die von der Kuh die Milch bekommen? Und ist da hingekommen. Ich habe keine Lust wegen diesen Dödeln jedes Mal hier wieder alles abzureißen. Das kann doch nicht wahr sein. Und so unfähig sein. Ja, dann reißt das da ab. Indem ich die Kuh... Auf verarschen an ja, neuen hinsetzen ich habe keine ahnung wie die das geschafft schafft hat jetzt kommen sie doch nicht mehr dran Hier, oh, yeah, das gibt alles gar keinen sinn Gut. Sie also sie bauen mal was, ich gehe kaputt. So. Oh, können Sie herstellen. Winterkleidung. Bei dem da. Warum liegt denn jetzt hier... Sie wollen mich verarschen. So, alles entfernen. So... Da kommt einer hin. So. Ja, und unten wollte ich eigentlich erst Tisch hinstellen. Der ist ein zu groß, der ist ein zu klein. Hm. So geht schon. Hinter ein Stuhl. Ich weiß, die Folge hat ein bisschen Überlänge jetzt, aber Eisenjagd ist klar. Holzstuhl ist der beste. In welche Richtung steht denn der jetzt? So. Aber hier so ein kleinen Tresen. So. Dann kommen jetzt hier. Ach, haben sie schon gemacht. Das ist aber sehr nett. X-Hörung nicht. Kopfbedeckung ja. Hier kommt Kappe und Hinterkleidung. Oh nein. So. weil Essen rum. So. Was muss denn eigentlich in der Werkstatt noch so rein? Werkzeugbandregale. Wandregal selten das zu Werkzeug Wandregal Ach so Waffenhalterung brauchen wir nicht, ist ja kein Waffenladen. Aber hier gab es doch. Montierte Waffenhalterung, ja, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Da sieht die schick aus. Können da ja mal einfach eine hinhängen. Wir haben zu viel Nahrung. Kann ich wohin mit dem ganzen Kram? Ja. gammelt uns jetzt hier oben zwar die Nahrung weg, aber man es auch nicht ändern. Okay, dann bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Wir konnten immer in den Nähplatz einrichten. Also das Klamottengeschäft. Will man hier gab es auch Schild? Wann das jetzt? Da. Das ist ja cool. Können wir jetzt was draufschreiben. Cool. Das ist ein Klamottenlaut. Hm. Ja. Boutique, Kleidung, keine Ahnung. Mal überlegen. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mit vielleicht einem Namen. Wenn ihr einen guten habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten. Mal. Bis dann.